Why are you getting so to awesome, because we are from. <lacht> ich hab keine Ahnung. Klärt ihr die Menschen nach euren Pranks darüber auf? Hallo. Willkommen in unserer Show. Also normalerweise klären wir die Leute eigentlich nicht auf, aber heute machen wir mal eine Ausnahme. Wir klären die Leute vorher auf. also passiert gleich was. Okay? Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. So, ja. Yeah. Und, ähm, um, no, we don't feel sorry for you. Heißt Smoopit. das Wort Smooped ist vom einzig coolen Let's Play und zwar Freeman's Mind, ein Let's Play von Half-Life 1. Könnt ihr auf dem Maschinima Channel sehen? Und zwar ist es eine Mischung aus Smart und Stupid. Smart ist es, im Schnee eine so wundervolle Rampe zu bauen. Stupid ist es, sie mit diesem Rand-Snowboard selbst gemacht fahren zu wollen und einen seitenatz zu versuchen. Los geht's! Do it! Oh, oh, oh. What do you think about Reich? It's extremely inappropriate to make fun about Großdeutsches So Soundkrout! Cool. Nein, nein, nein! Präposed! Rena SCHNITZING! How do you feel about Adolf Hitler? <musik> Welche Pokémon-Edition hattet ihr früher? Rot oder Blau? Was erwitterst du auf die Frage? How old are you? 18? 20? 20? 21? 23? Was ist das geil? Was sind Emotionen? <lacht> Welche anderen YouTuber feiert ihr bzw. schaut ihr privat? John Lajoie, Giga, Kleines Mariechen, Nostarafu TV, der pimpt, Nostarafu, Simple Pickup. Würdet ihr das auch machen, wenn keine Kamera dabei wäre? Natürlich machen wir auch mal Sachen, wenn die Kamera nicht dabei ist, dann aber weniger durchdacht und eher spontane Aktionen. Äh, wir können euch ja mal ein paar Ausschnitte zeigen hier. Ever pick up sexy woman because of your pranks? Who? <laughs> are you Good. want to go out with me? What? You me? <laughs> okay. So let's just say, where where are we going to go now? 29. <laughs> I, mean, I mean, we have a lot of girls that want to go out with us. Um, uh, you know, sometimes the choice is just too big. Uh, I mean, uh, she, architect <laughs> okay so um, yeah, so was für einen schulabschluss habt ihr wir sind so, nah, ähm... na die meisten, also Robin, Kalle, Daniel... haben Abi, Anna hat, äh, auch Schulabschluss, ich mache jetzt Abitur in der Schule. Ähm, und... ach so! Am Hallo! du hallo! in... Hallo? Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? auch in Stuttgart... Oh, Der arbeitet doch nicht. Ich muss mir das tun, wie das wird. Und... Und... Die anderen auch. Und eins noch, bist du schon immer so hängen geblieben? Nee, nur mit dem Stierröhrer. Danke. Magst du Bratwurst? Where's Johnny? Yes, Johnny! What's the weirdest thing you guys have ever done or experienced? Habt ihr schon mal uns verletzt? Eigentlich nicht, und das obwohl wir so viel Mühe geben. Sieht aus, als ob wir uns noch mehr anstrengen. Can you do public farting? Extreme Downhill Moderation. Okay, we have to say, we are receiving a lot of suggestions for public crawling and pranks and stuff like that. But we want to stay creative, you know. And something like public farting is something that was made way too often, in my opinion. So, if you keep posting your ideas, please double check if they were done before, and if we are the first to do that. nehmt ihr vorher Drogen? Ich muss sagen, das ist eine Frage die wird uns sehr häufig gestellt ich finde es so, so ist es so so unvorstellbar dass wir all unsere aktionen ohne drogen einfluss über die bühne bringt, das vernebelt sowieso nur den verstand Und außerdem also ich persönlich handhabe es ja so dass ich überhaupt keine drogen weder zigarette noch alkohol oder andere drogen ich finde, das ist so eine Grundsatzfrage, weil all das, was in euch ist, ist auch so in euch. Das müsst ihr nicht durch irgendwelche Drogen erst zum Vorschein bringen. Es ist, alles, es ist bereits in dir, verstehst du? Du brauchst keine Drogen, um das zu aktivieren. Du brauchst nur Selbstbewusstsein. Und das ist genau dir. Okay, zugegeben, Keile ist unser Kampftrinker What do you do in your free time? Ah, oh, ist ich hab's geschafft, Mann! Ist eine die du nie Ich würde Aber ich würde. Ob ich jemals Sexfantasien von Kalle hatte? gemacht Also ich muss sagen, Pranks im klassischen Sinne machen wir auch heute nicht. Demzufolge haben, haben wir das eigentlich auch früher nicht gemacht. Aber ich muss sagen, die Leute, <lacht> die Leute zu träumen, da habe ich hab persönlich eigentlich schon als Kind angefangen. Er schlagt das eigentlich schon jahrelang und finde ich gerne. Mein Zahnfleisch tut weh. Und yeah, it's not because I'm. I'm just a Das auch <lacht> <damit die> <können> <lacht> What's the worst pain? Also ich find das schon ziemlich schmerzhaft. Ja, ein bisschen so schon. Ja. So. the worst pain was when uh, I put one hand on a hot grill last episode. But uh, I would never do that again. Oh. It's hard. Schmerzhafter Stunt, worst pain. Na, wir haben jetzt schon ziemlich viele Stunts gemacht und wir können es eigentlich nicht sagen, was ist der schlimmste, weil manche waren schlimmer manche weniger. Fakt ist, wenn du so ein Gummi hier gegen die Haut kriegst, das tut fürchterlich weh. Das tut fürchterlich weh und man muss halt aufpassen, dass das nicht passiert, weil das ist eigentlich der schlimmste Schmerz von allen. Tut's noch weh? Was? Du hast <lacht> <lacht> echt so einen, so einen traurigen Mund auf der Seite. Warte, grinst man nicht, man, du machst Falten in den Mund. Ja, Alter Schwede. Was sagen eure Eltern dazu? Gucken die eure Videos. Mutti von Herodes und Anna, was hältst du von uns? Also ich sehe eure Videos sehr gerne. Mhm. Und was ich davon halte. Ich finde es schön, dass, dass ihr ab und zu unterwegs seid, dass ich euch nicht den ganzen Tag auf dem Hals habe. Und, und am schönsten an den Videos finde ich immer, wenn keine mit der Nase in den Schnee fällt. Und ein Brett vom Kopf kriegt. Das ist so mein Lieblingsvideo. Das hat er verdient, ne? Ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Und, und wieso nennt man seinen Sohn Herodes? Ähm, der Herodes, der hieß schon so, als er auf die Welt kam. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mhm. Das haben die Hebammen gleich gesagt, das ist ein Herodes und ich wollte ihn eigentlich ganz anders nennen. Und warum nennt man sein Kind Anna? einer der schönsten Damen auf der ganzen Welt ist. War das schwoll genug? Ja, ich glaube schon. Super. Penis? Aber <lacht> <lacht> <Vagina! lacht> oh, was ist der Headshot? Can you ever come to Sweden? Excuse me? Is this the right way to Sweden? Sweden? This way? this way, that way? Me, is this the right way to Sweden? All right. Uh, it looks like we still have to go a little bit. Come on! Will you ever come to Canada? Come on, dude. still a long way to get to Canada. Come on. Come on, we have to get to Canada, man. Man, of glory. Do it. Kanada, will in! Will you ever come to Japan? Sollen wir mal nach Japan kommen? Nein, bitte nicht! What's your favorite dish? Ich brauche heute wieder viel Geld ich man mal den. ist viel Geld? Hände hoch! Oh mein Gott, ich rufe lieber die Polizei an. Hallo? Polizei? Alles Wort jetzt alles zu so viel. Was hört ihr heute für eine Musikrichtung könnt ihr singen? Also wir hören eigentlich alle gerne Rock, nur der Kalde, bist du Hip Und Singen <lacht> kennen wir nicht. <lacht> Skating Skills. Fuck yeah! Ja. ja! Steht ihr auf Schwarz oder habt ihr einfach nur Langeweile? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir schon die Gruppe. Was dich nicht umbringt, das macht dich aber. Entschuldigen Sie bitte kurz. Also, es ist eigentlich eine lange Geschichte, ja. aber Robin, Kalle und ich haben uns beim Skaten und in der Schule kennengelernt. Der Rest ist irgendwie mit uns verwandt und äh, Inzest oder irgendwas. Also, eigentlich alles cool. Was sind eure du outtakes der Schock, der Schock am Rücken ist es dann einfach nur die, die, die einfach stück tiefer, äh, wie es sich anfühlt. Der Schock am Rücken. Das Ding läuft über. Oh, das stinkt! Ah, ah, ah, ah. Hör auf! Der Schock am... Hör auf zu lachen! So, ich hör auf zu lachen! Hör auf zu auf, lachen! Hör auf. Oh! Das ich hab wirklich gedacht, ich krieg einen Kollaps, Alter! Hör auf zu lachen, Alter! Ich piss jetzt, Alter! <lacht> Nein, es wird nicht, es wird nicht wärmer. Ich gehe okay, jetzt auch pisse so. <lacht> oh. Das ist warm! Das ist Das ist so warm! Das Aber wir haben alles total... Okay. <lacht> okay, jetzt, jetzt, nicht lachen. Were you in What's on this Yeah! Komm, beantworte jetzt mal die Frage. Ey, we're trying to answer every question of our fans. <lacht> I love you, Alter. <lacht> Morons. Und, und er feste sich erstmal in den Sack. Jetzt extremely lehend blablabla scheiße. Es scheiße. Danke. Wie Im Prinzip willst. muss ich mich ja nur ganz natürlich verhalten. Ich, ja. Es würde natürlich noch besser gehen, wenn ich nebenbei zucken könnte. Dann könnte ich mich ja viel besser sehen. So talentiert Was machst du da gerade? Ich mache gerade Kaka für mein Filmpapier Have a Facebook page. Natürlich.